Ja hallo ihr Lieben Christian Helsemeyer, und Psychologe. Ähm, schaut gerne mal auf Liebeschip vorbei. Meldet euch auch an für mein Newsletter. Ähm, wir werden auch viel machen in Zukunft über den Newsletter ähm, und findet ihr auch äh, Persönlichkeitstests und so weiter auf Liebeschip. <lacht> und äh, wir haben heute echt eine coole Frage. Äh, jemand schreibt davon, warum er so von Drama oder, oder ob das okay ist, so von Drama fasziniert zu sein. Und ich kann euch auch schon gleich sagen, das ist jetzt mal eine Mail, ähm, wo ich mir, äh, wo ich auch eure Hilfe brauche, sage ich mal. weil äh, Ich werde die nicht erschöpfend äh, beantworten können, weil das tatsächlich, was in dieser Mail thematisiert wird, ist auch eine Sache, mit der ich mich äh, oft rumschlage <lacht> und versuche äh, zu verstehen. Und weil ich glaube, das ist ein Schlüssel, glaube ich, um viel in der Welt äh, zu verstehen. Also das ist, glaube ich, echt eine wichtige Mail hier. Äh, von Adref und äh, Kolovka. Und äh, sie schreibt, Lieber Christian, ich würde mich freuen, wenn du über das Thema Emotions- und Dramasucht außerhalb der Paarbeziehung berichten könntest. Ich bin seit einem halben Jahr aus einer Narzisstischen äh, narzisstische Beziehungen raus, ich selbst im Plusbund natürlich, seitdem null Kontakt und Schritt für Schritt in die Erschaffung eines nice geilen Lebens ohne Dating. Äh, da gebe ich mir gerade noch eine Pause zum Heilen der vergangenen Verletzungen. Jetzt fällt mir in meinem Alltag auf, dass ich überaus neugierig und fast übergriffig und sehr involviert auf die Dating-Geschichten einer sehr guten Freundin reagiere, dort aber auch übermäßig Mitleide, wenn sie gegen ihre eigenen Standards und Dealbacker verstößt und mit dem Typen nichts vorangeht. Dann erzählt mir ein entfernter Kollege... Dass seine Frau sich von ihm getrennt hat und ich fühlte mich, als socke ich den Schmerz praktisch auf. Ja, also, mich erinnert als es erstmal, das so ein Bild, was mir gleich kam: an Menschen, die im Rauchen aufhören und dann so wird irgendwo geraucht und dann <lacht> <lacht> so den Rauch aufsagen, ähm, Ja, äh, Heißt, ich reagierte empathisch auf ihn und es tat mir leid, was er durchmacht. Sein Schmerz fühlte sich aber auch irgendwie gut an. Was mir schwerfällt, einzuordnen. Äh, vielleicht erinnert es mich an einen eigenen äh, Trennungsschmerz. Vielleicht auch nicht. Ähm ja, also da muss ich ein bisschen rumphilosophieren und ausholen, glaube ich, heute mal. Ähm also das ist ein Phänomen, was ich schon... Lange beobachtet. Ich meine, ich bin ja auch irgendwo Content Creator, viel auf Social Media unterwegs und ich merke einfach, dass du ähm, ohne Drama zu produzieren kommst du praktisch über ein gewisses Level, wie sie sagen, dass es gar nicht geht. Aber es ist schwer, über ein gewisses Level rauszukommen. Hingegen, wenn du Drama produzierst, äh, ich meine, wir sind ja auch mehr als die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen wahrscheinlich hier. Uh, gucken uns natürlich auch viel an auf Social Media und kriegen auch diese Beefs damit und sobald Leute Beefs haben explodieren deren äh, Zugriffszahlen so ne und ähm, oder auch bei dem Dopamin Podcast haben wir auch gemerkt dass ähm, ja so Themen über stabile Beziehungen ist vielleicht nicht so interessant wie wenn man Beef hat und so ne ähm, bei mir funktioniert das trotzdem ganz gut apropos äh, Jetzt gucken ja auch viele meinen Kanal, ohne zu abonnieren. Jetzt frage ich immer wieder, wie können wir dich unterstützen? Ich nehme mir einfach ein kostenloses Abo, dass wir die 40.000 ja nicht vollkriegen. Ähm, aber ihr könnt mich auch gerne unterstützen über eine Kanalmitgliedschaft oder so eine einmalige Super-Thanks, heißt das, glaube ich, gibt es unter jedem Video. freue ich mich auch äh, sehr drüber. Ähm, aber gut, zurück zum Thema. Äh, wie, also bei mir läuft das noch ganz gut, weil ich ja halt quasi auch... Dramengeschichten geschichten anderer Leute vorlese und ähm, ja gut und natürlich auch glaube ich ein echt gutes äh, Hilfsprogramm hier biete, was, was viele brauchen und das das wird ja auch ähm, stark genutzt ich glaube auf Libeship haben wir jetzt ja also es geht so an die 20.000 Nutzer und Nutzerinnen glaube ich, das ist natürlich schon äh, beeindruckend ähm aber gesagt, es ist irgendwo Drama, es zählt, ne? Und ich habe ja auch äh, viel für äh, Print, für Zeitschriften gearbeitet und so. Und ähm, ja, also man sagt ja immer, warum drucken die Medien so negative Nachrichten? Ich meine, die, die stellen sich ja nicht hin und sagen, wir wollen negative Nachrichten drucken, sondern die hauen Artikel raus. Ich habe ja auch ganz viele Artikel geschrieben selber und hauen Artikel raus und äh, sehen dann einen Tag später, wie werden die geklickt irgendwie so, ne? Und die, äh, und dann... Wollen die einfach mehr haben, was viel geklickt wird, was für viel geklickt? Drama, Drama, Drama, Drama, Drama, Drama Gossip. Ähm, Doom and Gloom, äh, was weiß ich. Äh, ja, das ist auch, äh, auch auf YouTube, ich Wie gesagt, ich gucke da ja viel, was, was es so gibt und Auch diese ganzen Weltuntergangskanäle, wo man denkt, mein Gott, wer guckt das freiwillig? Ich denke mal, wer guckt das freiwillig irgendwie, aber Riesengroße Zugriffszahlen, obwohl da, ich weiß ich nur irgendwie irgendwelche Verschwörungsstories und ich weiß nicht was, äh, überhaupt diese ganze Verschwörungskram, äh, riesige Zugriffszahlen so, ne, teilweise, ne, wo man denkt, das ist alles, alles nur aus dem hohlen Daumen gesogen, äh, aber ja, in den meisten Fällen zumindest wahrscheinlich. Und ähm, das, warum ist das so, ne? Ähm, und die Frage ist, können wir als Menschen nicht anders? Also, sicherlich brauchen wir, also, ich denke, es wird schon immer Gossip gegeben haben. Also, dass man sich, also, sicherlich sind wir so super soziale Wesen und wir lieben es einfach, uns zu unterhalten über die Beziehung von anderen und wer ist mit wem und äh, wer hat gerade welche Position in der Gruppe. Also, das scheint super interessant zu sein für unser Gehirn so. Das ist ja auch noch. Ähm, erscheint dann mir auch irgendwie unproblematisch, aber warum lieben wir so die negativen Stories, ne? Also, weil wir uns dann besser fühlen unseren eigenen Storys. Ähm, da würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Ähm, ist das irgendwas, was jeder Mensch hat, dass er irgendwie ein Stück Drama braucht, um sich gut zu fühlen? Oder ist das, äh, was ich mir auch gut vorstellen könnte, also was ich auch, wo ich auch ein bisschen mehr zu tendiere, ist das... Ausfluss vielleicht von dramatischen oder traumatischen Kindheiten, wo man sich einfach daran gewöhnt hat an so einem Level, findet das irgendwie normal. Ähm, oder auch, ähm, ja, vielleicht gibt es sicherlich auch, das ist ja auch immer wieder, überlege, gibt es da so eine Schnittstelle Richtung ähm, ADS oder auch äh, jetzt nicht unbedingt ADS als Diagnose oder Menschen, die so in die Richtung gehen, dass es einfach Gehirne gibt, die mehr Stimulationen brauchen, sag ich mal. Äh, Könnte ich mir auch gut vorstellen, ne? Und, und auch ähm, letztlich, wie soll ich mal sagen, dass die Welt einfach noch wahnsinnig auf 3D, also für mich ist, also für mich spirituell ist für mich eben Drama auch 3D so, ne? Und ähm, wo, was, ich mich, was ich mich eigentlich frage, ist, kann man wirklich seine Schwingung, sag ich mal, so erhöhen, dass man da ähm, einfach keinen Bock mehr drauf hat. Und ich tendiere dazu, Ja zu sagen dazu. Nur lebst du ja immer noch eine Welt, wo die allermeisten Leute drauf, drauf stehen und du vielleicht selber auch noch Anteile hast davon, ne? wo du vielleicht irgendwo willst dich rausentwickeln und irgendwo hast du vielleicht diese Anteile noch so. Ne? Also so, ich merke, dass es ein bisschen... Uh, zum letztendlichen Schluss bin ich da noch nicht gekommen. Es gibt da so Tendenzen, aber ich würde auch wirklich interessieren, was ihr dazu denkt. Aber auf einer globalen Ebene muss man einfach sagen, die Menschheit ist offensichtlich noch lange nicht, dass sie auf Drama verzichten will. Und wenn wir uns über zu viel Drama in Medien und auf Social Media aufregen, dann muss man einfach sagen, es ist eine Echoblase Echo von dem, was wir Menschen scheinbar wollen, so in der Gesamtheit. So, ne? Weil das kommt immer nur als Echo wieder da zurück, so ne, aus den Medien, ne? Das ist so. ne? Also insofern äh, super interessante Frage. Ich finde es, wie gesagt, auch frustrierendes Thema, weil ähm, wenn man sozusagen so einen 3D-freien Content machen will, da muss man echt sehen, dass man äh, seine Abnehmer dafür findet, sage ich mal so, weil die Welt einfach noch viel, viel so ist und so funktioniert. Ne? Also wenn du mal guckst, irgendwie ähm, die Menschen, die so berühmt sind und so, wo ist da Stabilität, ne? Das hoffe ich überhaupt nicht da und ähm, auch sind, ähm, jetzt sage ich auch immer wieder, die Welt feiert einfach äh, narzisstische Menschen so, ne? Das äh, vor und zurück, ne? und und gleichzeitig sagt sie aber, die Menschen sollen weniger narzisstisch sein, irgendwie. ne? Das, also, da, da beißt sich die Katze einfach in den Schwanz. Und ich glaube, da müsste sich, aber ich glaube, da sind wir echt mal von Fan. Da müsste sich wirklich, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz schönes Stück äh, Strecke auf jeden Fall, ähm, dass die Menschen sich auch wirklich nachhaltig interessieren. Äh, ja, für, für eine Nicht-Drama-Zone, sage ich mal. Ne? Ja. Also insofern, ich glaube schon, dass es wirklich sehr viel, was Eckertoll Toll immer sagt, mit dem Schmerzkörper zu tun hat, der gefüttert werden will und der sich eben nicht von heute auf morgen abbaut. Und ähm, also insofern tendiere ich immer, meine, ich habe jetzt äh, hab ich noch... Ähm, ja, ihr seht das ja immer irgendwie im Video irgendwo eingeblendet. Neue Dimension der Liebe, mein etwas komplexeres letztes Buch. Ähm, schreibe ich da auch viel drüber. Für mich ist das Drama einfach Ausfluss von eher niederschwingenden 3D-Energien, so äh, wie das da genannt wurde. Und ich ähm, glaube schon, dass wir als Menschheit uns da weiterentwickeln wollen. Du bist ja auch dabei. Aber ja, das dauert halt. Und, äh, und manchmal will man es vielleicht auch nicht loslassen, weil man, weil... 3D-Drama äh, eben auch, ja, irgendwie rein kickt so, ne? Äh, aber ich zwitsch da mal so ein bisschen hin und her, dass ich mir ja, vielleicht, vielleicht geht's auch gar nicht, vielleicht brauchen wir echt ein Stück Drama, vielleicht ist der Mensch einfach so und äh, vielleicht überschätzen wir uns da auch, wenn wir denken, wir könnten das Ganze hinter uns lassen. Ich weiß es nicht, ich bin wirklich super interessant, was ihr dazu denkt. Ähm... So, aber ich komme jetzt auch gleich mal wieder zu dir zurück. Sorry, ich habe dich jetzt ein bisschen eingespannt hier für eine größere Schleife. Ein letztes Beispiel ist so, ich beobachte meine Freundschaften momentan sehr genau. Mir ist bewusst, dass ein paar höchstwahrscheinlich auf den alten, meinerseits pluspoligen Mustern aufgebaut sind. Ein paar scheine ich schon identifiziert zu haben. Trotzdem finde ich es schwierig hier zu unterscheiden, ob ich meine Chance und in Freundschaften achte oder anfange, Dramen zu produzieren. Und falls Letzteres zutrifft, wie kann ich mir helfen, auf dem Weg in ein nice, geileres Leben, eine Entwicklung nicht durch Sucht nach Dopaminkicks zu erschweren? Das ist Also du bist du absolut auf einem sehr bewussten Weg auf jeden Fall. Und bewusst heißt ja auch, dass man seine Schattenseiten sieht. Und ähm, man muss tatsächlich, äh, wenn man in toxischen Beziehungen war, muss man detoxen. Und das ist nicht irgendwie mit ein paar Wochen oder ein paar Monaten getan. Also jetzt um deinen ganz speziellen Fall, also wie gesagt, vielleicht ist es ein bisschen was allgemeinmenschliches, dass man sich für Drama interessiert, aber in deinem ganz speziellen Fall ist es, glaube ich, immer noch äh, diese Rezeptoren da oben, die da immer noch ein bisschen auf dem Entzugsmodus sind und weil, es ist ja schon so, wenn wir unter Stress, Adrenalin, Dopamin sind, fühlt sich das Leben manchmal sehr intensiv an. Ich meine, Drogen gibt es nicht umsonst, kreuz und quer auf der Welt, es fühlt sich gut an und ich denke auch, dass äh, Drama ist auch so eine Art äh, Droge und äh, beziehungsweise unsere, wir haben ja unsere körpereigenen Drogen letzten Endes. Letzten Endes und ja, das, das weiß man ja auch, wenn mal so richtig, ähm ich weiß nicht, ob das bei jedem Menschen so ist, aber ich kenne das auf jeden Fall, wenn man so richtig äh, in so einer Situation ist, wo so richtig die Kacke am Dampfen ist und so richtig Halligalli und man muss so richtig aufpassen und ist so maximal gefordert, ähm man fühlt sich da ja total lebendig, obwohl gerade richtig Halligalli ist, du musst funktionieren, es ist, ähm, also vielleicht auch gerade, wenn man selber jetzt nicht so betroffen ist, du bist irgendwie, weiß ich nicht, du kommst dazu bei irgendeinem Unfall und du boah, und du steigst ein und du weißt, was zu tun ist und du rettest Menschen und, äh, und bewältigst diese Situation und da da da und da musst du noch... Gletscher zurücklaufen und da und es klappt alles und äh, ja, es ist Wahnsinn, du fühlst dich lebendig und äh, kompetent und boah, und das war aber, und wo das eigentlich eine total negative Sache war, so vom Inhalt her, ist es irgendwie so, wow, das war jetzt aber krass irgendwie so und äh, das ist auch, denke ich, in äh, Drama irgendwie überdeckt, glaube ich, vieles, wo man vielleicht auch so Selber so Stellen hat, die vielleicht ein bisschen sich erstmal leer anfühlen oder nicht gespiegelt worden sind in der Kindheit. Und dann äh, gibt diese toxische Beziehung, geben halt so ein, wie ich finde, aber es muss jeder selber ein bisschen Fake-Gefühl von, oh, hier geht's um was ganz Wichtiges, da muss ich jetzt drum kämpfen, hier bin ich komplett gefordert, ich fühle mich hier total in diesem Schmerz und da ah, und. Aber letzten Endes, meine Meinung ist, schon mehr, dass es Schmerzkörperprozesse sind, die jetzt menschlich sind, normal sind, aber wo wir uns vielleicht doch weiterentwickeln wollen. Aber manchmal zweifle ich auch dran, wenn ich die Welt zu so sehe, weiß ich nicht. Äh, schon gerade echt ein äh, bisschen schwierige Zeit, finde ich. Ähm, und wir dürfen natürlich auch sagen, ähm, ja, ich bin so wie ich bin und äh, akzeptiere mich so damit. Das machst du ja auch, das, du guckst es ja einfach an. Und das ist ja auch, wie man Schmerzkörper auflöst durch, durch Bewusstsein und Bewusstheit. Und es ist ja auch okay, also das, was ich immer dann dazu sage, ist, es ist okay, gesunde Kicks sich zu verschaffen. so. Ne? Und ähm, das ist natürlich jetzt ein weites äh, Feld. Also natürlich kannst du es auch mal genießen, äh, den Dramageschichten von anderen zuzuhören trotzdem. Ja, es, du genießt dann letztlich wieder von diesem alten Kram was, ne, wo du eigentlich auch ein bisschen von weg willst. Also muss man, muss man immer so ein bisschen für sich steuern, glaube ich. Ansonsten sind gesunde Keksen aus meiner Sicht ähm, ja, sich äh, Herausforderungen zu schaffen, außerhalb von irgendwie Toxizität, so, ne? Also ich gefällt da als halt, es gibt sicherlich noch mehr Beispiele, mir fällt da als meistens halt, ähm, ja, irgendwelche Mikroabenteuer im Alltag, äh, Abenteuersportarten. Also das, das ist ja völlig in Ordnung, irgendwie so ein bisschen Zwill zu suchen im Leben, ne? nur eben nicht äh, auf so eine süchtige Art. Das wäre halt so das Ziel. ne? So, ansonsten... Ähm... Ja, mit den Freunden setzt sich ich meine, das ist häufig so der Weg. Man fängt an bei Liebesbeziehungen, dann arbeitet man die Freundschaften durch und leider fallen häufig Freundschaften weg. Also man muss mit Freunden jetzt nicht so, das ist jetzt wieder eine andere Frage hier auch, die auch viele beschäftigen, muss nicht so streng sein wie mit den Beziehungen, glaube ich. Ähm, ich kann sagen, dass bei mir sind reihenweise Freundschaften über den Jordan gegangen, ähm, einfach weil es einfach nicht mehr geweibt hat, so letzten Endes so. Also man musste die jetzt nicht irgendwie blocken oder sondern es hat sich irgendwie so so einer Zentrifuge, sage ich mal, so auseinander und ähm, ist wie es ist, ne? Ich denke mal, dass auch vielleicht auch ehemalige Freunde von mir mich irgendwie dann komisch fanden oder so. Ja. Äh, da hat ja jeder mal seine eigene Meinung zu und auch okay und ja, so, aber klar, wenn Dealbreaker passieren, ja, das kenne ich natürlich auch. Also, wie gesagt, muss man jetzt keinen riesigen Aufriss machen, aber dann werden die Freunde eben auf die Umlaufbahn verschoben. Ne? Man kann das ja mal einmal ansprechen, wird aber häufig bei Dealbreakern, ist ja meine Erfahrung immer gewesen, du sprichst es an und es ist, als wenn du, äh, weiß ich nicht, einen Maulwurf Tennisspielen beibringen willst und es ist jetzt auch gar keine Wertung oder so. Also, es ist es einfach das Gefühl ja ich jetzt ich habe es eigentlich nur angesprochen und damit ich mir selber sagen kann boah, ich habe es sogar angesprochen und kommst aber keinen Schritt weiter und äh, ja kannst es dann nur in Liebe loslassen äh, oder wie gesagt auf eine lockere Ebene heben muss es ja auch nicht immer heißen dass man die Leute dann gar nicht mehr sieht oder so aber dass es dann irgendwie lockerer wird nicht mehr so eng oder so was willst du da machen anders ne? So, und was Letzteres zutrifft, wie kann ich mir helfen auf dem Weg in mein nice leben meine Entwicklung? Ja, es hat ja schon. Völlige Abstinenz von anderen Menschen oder Gefühlen ist ja auch nicht die Lösung, beziehungsweise gar nicht möglich. Was ist denn aus seiner Sicht der Ursprung der Sucht nach emotionalen Dramen? Ja, ich hoffe, ich habe mein eigenes... Äh, tut mir leid, dass ich die E-Mail jetzt mal heute nicht so ganz 0-1 beantworten kann. Haben habe äh, meine eigenen Gedanken dazu hoffentlich geschildert. Auf jeden Fall stellst du die richtigen Fragen, finde ich. Und äh, so ganz kann man sich davon, glaube ich, nicht abstrahieren, das muss ich tatsächlich auch sagen und natürlich äh, wollen wir weiter mit Menschen im Kontakt sein und lustige Dinge erleben äh, und ja, ich meine, es ist ja auch, nehmen wir mal zum Beispiel sich verlieben, das ist ja eine wunderschöne Sache, auch mit ganz viel Dopamin, da ist ja halt überhaupt nichts gegen einzuwenden, so, nur wenn man das Problem ist halt, wenn man jetzt sagt, ähm, ja, ich, ich finde das so toll, sich zu verlieben, ich will ständig verliebt sein, ja, dann kippt es halt so, ne, Dann, äh, weil dann kannst du ja nicht mehr mit einer Person, dann musst du sozusagen durchwechseln, dann musst du, äh, dann musst du anderen vielleicht irgendwas vorschwärmen, dann musst du vielleicht anfangen mit Lovebombing, äh, dass du das überhaupt so durchziehen kannst und, und trotzdem wird es vielleicht irgendwann, Schal und äh, beim hundertsten Mal sich zu verlieben, äh, merkt man vielleicht irgendwie, pff, das führt es aber auch zu nichts und stellt dann fest, dass es eigentlich dass du so keine tiefen, tragfähigen Beziehungen führen kannst. Also, wie gesagt, das, ich denke, ist auch die Dosis häufig so, dass Gift macht, ne? Beziehungsweise, ähm, ja, manchmal ist weniger, glaube ich, mehr, aber das heißt nicht, dass man die, was das Leben uns an äh, gesunden, sag ich mal, Sachen vor die Füße schmeißt, wo wir mal schön äh, ein bisschen ins Dopamin springen können und so. Da kann man sich ja drüber freuen, aber ich glaube, in dem Moment, wo man es versucht, so die ganze Zeit zu reproduzieren, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ne? Ja, was sagt denkt ihr dazu? Ich hoffe, das war verständlich. Ich mach die fucking Kurse. Ne? Verlustangstkurs geht bald los und wir sehen uns bald wieder.